In diesem allgemeinen Dreieck kenne ich die Seiten B und C und außerdem kenne ich den von den beiden Seiten eingeschlossenen Winkel Alpha. Und wir sollen berechnen die Länge der Seite A. Wer jetzt versucht diese Aufgabe mit dem Sinussatz zu lösen, der wird leider scheitern. Der funktioniert an dieser Stelle nicht. Wenn ich aber zwei Seiten und um den eingeschlossenen Winkel kenne, dann kann ich solche Aufgaben mit Hilfe des sogenannten Cosinussatzes lösen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt kurz. Zunächst notiere ich mir, welche Größen ich gegeben habe. Also in diesem Fall b gleich 1,5 und C gleich 3,1. Ich kenne außerdem den Winkel, der eingeschlossen ist, den Winkel Alpha. Gesucht ist die Länge der Seite A. Im nächsten Schritt muss ich mir überlegen, welchen Teil des Sinussatzes ich jetzt für meine Aufgabe brauche. Ihr findet den Cosinussatz, wie hier abgebildet in eurer Formelsammlung. Und das ist jetzt eigentlich relativ simpel. Wir suchen eben diese Seitenlänge, Seitenlänge A, also die Seite, die gegenüber von dem gegebenen Winkel ist. Die Seiten heißen nicht immer A, B und C und die Winkel heißen auch nicht immer Alpha, Beta und Gamma, aber ihr könnt euch trotzdem an dieser gegebenen Skizze orientieren. Also wenn wir jetzt in dem Fall die Seite A suchen, benötige ich einfach diesen Teil des Kosinussatzes. Ich schreibe den jetzt rechts nicht auf, sondern ich setze direkt alle Werte ein, die ich kenne. Um also die Seite a im Quadrat zu berechnen, gebe ich jetzt einfach genau das in den Taschenrechner ein. Und ich bekomme dann raus, dass a a² gleich 7,21 ist. Jetzt wollen wir aber nicht wissen, wie groß die Fläche, also wie groß a A² ist, sondern wir wollen einfach nur die Länge der Strecke A haben. Und deshalb löse ich jetzt noch A auf und dazu ziehe ich einfach die Wurzel. Meine Strecke A ist also gerundet 2,67. Ich könnte jetzt im weiteren Vorgehen Winkel Gamma und Beta mit Hilfe des Sinussatzes berechnen. Wie das geht, habt ihr ja im letzten Lernvideo schon gelernt. Okay, ähm, drückt jetzt gleich bitte auf Pause. Hier ist eine kleine Übungsaufgabe für euch. Und zwar sollt ihr im gegebenen Dreieck die Strecke C berechnen. Viel Erfolg! Okay, ich gehe die Lösung kurz mit euch durch. Ich kenne die Seiten A und B und den Winkel Gamma, und ich suche die Seite C, also diese Seite hier unten, und aus dem Grund benötige ich diesen Teil des Kosinussatzes. Ich setze jetzt direkt alle Werte ein, die ich kenne, und berechne dann die Seitenlänge C. Ich setze im nächsten Schritt alle Werte wieder in den Taschenrechner ein. Und ziehe die Wurzel. So, das war's zur Berechnung von der Seite C. Nochmal kurz für euch zum Wiederholen. Wenn ihr ein allgemeines Dreieck habt, weil ihr mir zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel kennt, benötigt ihr den Kosinussatz, um fehlende Seiten zu berechnen.